Wie kann man in Excel neue Variablen unter bestimmten Bedingungen berechnen? Dafür möchte ich hier drei Beispiele zeigen. Das erste Beispiel ist das einfachste. Ich möchte einfach sagen, wenn diese Variable war 1 hier den Wert 1 annimmt, so wie hier in diesem ersten Fall, dann soll diese neue Variable 3 ebenfalls den Wert 1 annehmen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die Variable also einen anderen Wert als 1 annimmt, dann soll die neue Variable auf den Wert 2 gesetzt werden. So, das probieren wir jetzt hier mal direkt aus. Man nutzt dafür die Wenn-Funktion, schreibt also ist gleich Wenn. Und dann kann man in Klammern hier drei Argumente eingeben. Das erste ist die Prüfung, dann der Dann-Wert und der Sonstwert. Das heißt, es wird jetzt geprüft, ob eine bestimmte Bedingung vorliegt. Wenn die Bedingung vorliegt, dann wird dieser Wert reingeschrieben. Und wenn sie nicht vorliegt, dann wird der Sonstwert reingeschrieben. Also, wir starten mal damit, dass wir sagen, diese Variable war 1, soll den Wert 1 annehmen. Dafür gucke ich, in welcher Zelle bin ich hier. Das ist die Zelle B2. Also schreibe ich B2 ist gleich 1, Semikolon. Dann, wenn also die Bedingung erfüllt ist, dass B2 gleich 1 ist, soll hier in die Zelle der Wert 1 reingeschrieben werden, Semikolon. Und sonst, wenn das nicht der Fall ist, dann soll der Wert 2 reingeschrieben werden. Klammer zu und Enter. Und dann wird das hier direkt für diese erste Zelle berechnet. Und jetzt können wir ja in Excel diese Auto-Vervollständigen-Funktion nutzen, sodass wir das jetzt nicht hier für alle Fälle diese Formel immer wieder neu eingeben müssen, sondern wir gehen einfach hier auf dieses Feld unten rechts und dann können wir das hier so nach unten ziehen. Und dann wird für alle diese neuen Fälle hier diese Formel hier ergänzt. Das heißt, wenn ich jetzt in die zweite Zelle hier gucke, dann sieht man, dass hier dann nicht mehr steht so wie eben B2 gleich 1, sondern dann wurde das auf B3 gleich 1 Geändert und genauso dann hier B4 und so weiter, sodass also für alle Fälle geprüft wird, ob in der Variable war 1, jeweils der Wert 1 vorliegt oder nicht. Da das jetzt hier nur in diesem ersten Fall der Fall ist, wird nur hier die 1 reingeschrieben und in allen anderen Fällen wurde die 2 reingeschrieben. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Beispiel, wo wir jetzt zwei Bedingungen verknüpfen wollen. Und dafür gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Man kann das mit UND oder mit ODER verknüpfen. Bei der UND-Verknüpfung müssen beide Bedingungen erfüllt sein, damit die Berechnung als richtig angesehen wird. Und bei der ODER-Bedingung reicht es, wenn eine der beiden Bedingungen als richtig angesehen wird. Und dafür mal jeweils ein kurzes Beispiel. Wir wollen jetzt mal in diese Variable WAR4 dann den Wert 1 reinschreiben. Wenn in diesen Variablen WAR1 und WAR2 jeweils der Wert 3 vorliegt, so wie das zum Beispiel hier in diesem Fall und in diesem Fall hier vorliegt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wollen wir wieder den Wert 2 reinschreiben. Also wir starten wieder wie gerade eben mit der wenn Und dann können wir jetzt in Klammern sagen, dass jetzt zwei Bedingungen erfüllt sein sollen. Und zwar zum einen soll B2, wo also die Variable 1 steht, den Wert 3 annehmen. Und das können wir mit Semikolon abtrennen. Außerdem wollen wir, dass die Zelle C2, also die Variable daneben, die Variable A2, ebenfalls den Wert 3 annimmt. Klammer zu. Und jetzt muss man noch eine kleine Besonderheit machen, und zwar um jetzt diese beiden Bedingungen mit UND zu verknüpfen, muss ich hier ein UND davor setzen und dann hier eine Klammer drum setzen. So sieht es dann aus. Und dann kann ich jetzt wieder mit Semikolon sagen, was soll passieren, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind. Hier sage ich, dann soll der Wert 1 in die Variable reingeschrieben werden. Und was soll passieren, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist? Dann sage ich hier wieder den Wert 2, Klammer zu und Enter. So sieht also jetzt hier diese Formel aus, wenn ich sage, es sollen zwei Bedingungen erfüllt sein, sowohl in der Variable war äh, 1 als auch in der Variable bar 2 soll jeweils der Wert 3 enthalten sein. Und auch da kann ich das Ganze jetzt wieder hier so runterziehen mit, diesem, mit dieser Autofüll-Funktion, um für alle Fälle dieselbe Berechnung durchzuführen. Und wir gucken uns das jetzt zum Beispiel nochmal für den untersten Fall hier an. Da wird dann geguckt, ob B10 und C10, das ist also diese Zelle und diese Zelle, dass wir uns wieder auf die richtigen ähm, Fälle der Variablen war 1 und war 2 beziehen. Wird dann also geschaut, ob dort jeweils der Wert 3 vorliegt und dann wird die 1 reingeschrieben. Und wir können es ja auch mal stichprobenartig überprüfen. Hier haben wir zum Beispiel zweimal die 3, also wurde hier die 1 reingeschrieben, das stimmt. Genauso hier haben wir auch zweimal die 3 und es wurde die 1 reingeschrieben. Und hier zum Beispiel haben wir einmal den Wert 3 und dann aber den Wert 4 und somit wurde hier dann nicht die 1 reingeschrieben, sondern der Wert 2. Und dann noch das letzte Beispiel. Jetzt wollen wir uns mal eine, eine Oder-Verknüpfung anschauen. Jetzt wollen wir also genau dasselbe machen wie in Variable war 4. Wir wollen aber sagen, in der neuen Variable soll dann der Wert 1 reingeschrieben werden, wenn hier in der Variable 1 oder in der Variable war 2 der Wert 3 vorliegt. Es würde also auch zum Beispiel reichen, dass hier zum Beispiel in diesem Fall in einer der beiden Variablen der Wert 3 vorliegt. Auch dann würden wir die neue Variable auf den Wert 1 setzen. Das heißt, wir starten wieder mit der Wenn-Bedingung. Wir können dann in Klammern jetzt sagen, dass wir eine Oder-Verknüpfung haben wollen zwischen der Bedingung, und zwar B2 gleich 3, oder hier die zweite Variable C2 gleich 3. Hier können wir dann mit Semikolon wieder sagen, dass der Wert 1 vergeben soll, wenn eine dieser beiden Bedingungen erfüllt ist, und der Wert 2, wenn das nicht der Fall ist. Klammer zu und Enter. Und auch hier können wir jetzt wieder die Autofill-Funktion nutzen, ziehen das hier runter. Und sehen dann zum Beispiel hier unten, dass sich das wieder auf die Zellen B10 und C10, also diese beiden hier drüben, äh, bezieht. Und jetzt können wir auch nochmal prüfen, ob sich jetzt denn diese Variablen hier unterscheiden. Und wir sehen jetzt zum Beispiel, wenn wir mal hier in diesen Fall hier gehen, dass hier jetzt der, die Werte 4 und 3 vorliegen. Somit wurde diese Variable 4, wo wir die UND-Verknüpfung hatten, nicht auf den Wert 1 gesetzt. Und diese Variable, wo wir die ODER-Verknüpfung gewählt haben, wurde auf den Wert 1 gesetzt. Weil es bei dieser Oder-Verknüpfung eben ausreicht, dass eine der beiden Bedingungen erfüllt ist. Soweit zu der Berechnung von Variablen in Excel unter verschiedenen Bedingungen. Viel Erfolg bei der Anwendung!